Hey, hallo. Hier ist wieder der Kater Max mit dem Witz des Tages. Ja. Der Papi bringt seinen kleinen Sohn ins Bett. Nach guter halben Stunde kommt die Mami, macht die Türenspalt auf, schaut ins Zimmer und ruft leise: "Na, ist er schon eingeschlafen?" Daraufhin der Sohn: "Ja, und der schnarcht. <lacht> ja, ja. Da ist der Papa eingeschlafen. <lacht> ja. Gut, das war's wieder hier aus dem Kreativ Valley mit eurem Max. Bis zum nächsten Mal. Abschalten. Ja. Ihr seid ja immer noch da. Hey, du da. Abschalten. Ja, dich meine ich. Tschüss.